Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei den Tipps und Tricks von GK Dance. Mein Name ist Gina und heute schauen wir uns gemeinsam die Jazzbox an. Unsere Jazzbox besteht aus vier Schritten. Wir haben einen Schritt leicht übergekreuzt nach vorne. Wir gehen mit dem nächsten Schritt nach hinten, setzen den nächsten Schritt zur Seite und gehen dann wieder nach vorne. Von der Seite sieht das wie folgt aus. Wir haben einen leicht übergekreuzten Schritt nach vorne. Wir gehen nach hinten, gehen zur Seite und gehen wieder leicht übergekreuzt nach vorne. Natürlich kann ich das Ganze zu beiden Seiten tanzen. Ich kann einmal mit dem rechten Fuß starten, mit dem Überkreuzen nach vorne. Oder ich starte mit meinem linken Fuß, kreuze leicht über. Gehe zurück mit dem rechten, gehe nach links und gehe dann mit meinem rechten Fuß wieder nach vorn. In vielen Choreografien wird der letzte Schritt auch mit einem Schließen getanzt. Das heißt, wir haben erst unseren leicht übergekreuzten Rückseite-Schließen. Ein bekanntes Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Canadian Storm. Am Ende haben wir eine Jazzbox mit Seite und Schließen. Viele tanzen an dieser Stelle auch ein hüpfen und dadurch entsteht natürlich auch ein Schließen und Sie können von vorne wieder anfangen. Über jeden Kreuzschritt sollten wir unseren Oberkörper oder unseren ganzen Körper leicht mitdrehen. Da wir nur ein leichtes Überkreuzen haben, brauchen wir uns natürlich nicht ganz in die Diagonale drehen, sondern wir drehen uns nur leicht mit unserem Körper mit, dass wir hier auch leicht überkreuzen können. Häufig gibt es unsere Jazzbox auch mit einem Viertel Turn, das heißt, wir beginnen mit den ersten zwei Schritten ganz normal, wir haben ein leichtes Überkreuzen, gehen zurück. Mit dem dritten Schritt drehen wir uns ein Viertel in die Richtung, in der wir jetzt auch unseren Körper öffnen würden. Das heißt, wir drehen uns, in meinem Fall, ich drehe mich jetzt rechts herum, mache einen kleinen Schritt nach vorne und der nächste Schritt geht nach vorne. Damit habe ich meine Vierteldrehung getanzt. Einmal geflüssig gezeigt, ist es leicht übergekreuzt, Schritt nach hinten Vierteldrehung, Schritt geht nach vorn und mein nächster Schritt geht wieder vor. Das Ganze geht natürlich auch wieder in die andere Richtung. Ich beginne mit meinem linken Fuß, kreuze leicht über, gehe mit meinem rechten Fuß nach hinten, drehe mich jetzt nach links ein Viertel, mache einen kleinen Schritt nach vorne und gehe meinen letzten Schritt wieder vor. Auch hier noch einmal flüssig gezeigt: ich habe ein Vorkreuzen, Rückdrehen, Vor und Vor. Andere Drehgrade sind natürlich auch möglich. Ich sage immer ganz gerne, was möglich ist, das gibt es auch sicherlich. Das heißt, man kann sicherlich auch eine halbe Drehung tanzen. Aber ich glaube, die sind deutlich seltener als unsere Viertelturns am Ende. Und damit seid ihr, glaube ich, schon relativ gut aufgestellt. Denkt einfach dran: leichte Drehung des Körpers in unsere Kreuzposition. Und dann habt ihr die Chance, in alle Richtungen euch zu bewegen und könnt eure Jazzbox ganz entspannt tanzen. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch die Jazzbox ein bisschen entspannter machen. Nutzt die Kommentare, wenn ihr noch Themen habt, die ich mit aufgreifen soll. Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche. Da schauen wir uns gemeinsam die Dorothy Steps an. Abonniert meinen Channel, wenn ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.